Und äh, bin untergegangen. Ich ging immer wieder unter und bin wieder hochgekommen. Aber das habe ich nicht mehr mitbekommen. Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich will euch eine Nahtod-Sache erzählen, die ich selbst erlebt habe. Ich war zehn Jahre alt. Wir sollten im JM die Siegernadel machen, so hieß das. Da mussten wir in verschiedenen Sportarten eine bestimmte Note bringen. Ich war ganz sehr unsportlich, habe meine fünf Brüder traurig gemacht. Ich habe es einfach nie geschafft. Ich konnte weder Ballweitwurf noch, noch ähm, was gab es denn noch? Weitsprung. Das Einzige, was ich konnte, war rennen, <lacht> schwimmen, so ein bisschen in der Alp rumplätschern. Da hat sich meine Freundin Helma erbarmt, war sehr viel älter als ich, ist mit mir ins Hallenbad gegangen und hat mit mir geübt. Es ging eine Zeit lang einigermaßen gut, ich hatte zwar einen seltsamen Schwimmstil, ich schwamm immer so. Der linke Arm ging nach hinten und der rechte nach vorne, lacht sich heute noch mein Enkel Janik tot drüber. <lacht> Auf jeden Fall hat sie gedacht, gut und schwamm davon. Und in dem Moment muss ich irgendwie Angst bekommen haben und äh, bin untergegangen. Und da weiß ich dann nicht mehr, dass ich wie verzweifelt gekämpft habe. Immer wieder untergetaucht, wieder hochgekämpft und das hat aber ein, ein Badegast gesehen und hat mich gerettet. Ich sah mein Leben wie einen Film an meinem inneren Auge vorbeigehen. Es war sehr, sehr eigenartig. War ein richtig gehender, ein richtiger Film war das, wie ich auf so einer Filmrolle. Es war nicht schlimm, während es passierte, weil ich, wie gesagt, ich habe nicht mitbekommen, dass ich so kämpfe. Den ersten Schreck, ja, aber dann nicht mehr, dann kam eben dieser Film. Es war sehr eigenartig und sehr, sehr viel später als erwachsener Mensch habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr, wer das beschrieben hat. Diese Nahtoderfahrungen, das gibt es. Ich weiß den Namen, jetzt leider nicht mehr von dem, der Verfasserin. Es war wie ein Stillstand, von dem Moment an, wo ich entsetzt unterging, dann habe ich nicht mehr mitbekommen, dass ich so kämpfe. Ich ging wieder unter und wieder hochgekommen, aber das habe ich nicht mehr mitbekommen. Es fing dann dieser seltsame Film an, von meinem Leben als Zeit und, und, und, und Dasein, das habe ich gar nicht gespürt. Es war ein ganz, ganz eigenartiges Gefühl, ganz eigenartig. Aber auch gar keine Angst, gar keine Angst. Und dann kam ich erst wieder zu mir, als ich auf den Brettern am, am Rand des Schwimmbickens lag, und sie haben mich beatmet. Und von dem Tag an hatte ich keine, gar keine Freude mehr am Schwimmen. Sobald ich wusste, ich habe keinen Boden oder den Füßen, ging ich unter. So war das. Und so ging mir es später dann als erwachsene Mensch, ich hatte zwei Kleinhirninfarkte, da war das genauso. Da habe ich auch keine Angst gespürt. Ich habe mitbekommen, dass anfänglich Ärzte kamen und mich an den Tropf hing und so weiter. Aber alles Weitere war dann auch weg. War dann weg. Ich kam dann erst zu mir, als mir es wahrscheinlich durch die Infektion besser ging, als der Arzt sagte, wie bringen wir die Frau die Wendeltreppe herunter. Ich lag nämlich oben in einem Zimmer mit einer Wendeltreppe. Da habe ich meine Augen aufgerissen und habe gesagt, ich gehe natürlich. Das war auch ein sehr tolles Erlebnis. Und dann lag ich in dem Krankenwagen und ähm, habe gedacht, ach schade, jetzt muss ich sterben. Aber ich hatte keine Angst und ich hatte auch Glück. Ich lebe immer noch, so. Aber Angst vor Tod habe ich nicht. Eigentlich bin ich ein bisschen neugierig. Was aber nicht heißt, dass ich jetzt da so habe. Ich lebe so wahnsinnig gerne. Ich möchte gerne noch einige Zeit leben, wenn es mir gegönnt ist. Aber jetzt sage ich euch gute Nacht, genug vom Tod gesprochen. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.